Wir uns mitten in den Sommerferien in NRW und damit auch mitten in der Hauptsaison für den Movie Park Germany. Ich schaue mich heute ohne Jannik einmal um, wie es aussieht, was es vielleicht Neues gibt, was sich geändert hat und wie der Betrieb läuft. Eigentlich sollte auch die Sonne scheinen, wie es sich für den Sommer gehört, aber dafür hat es leider nicht gereicht. Es liegt wie ein Fluch über uns. Wer sich an unser Pre-Opening-Video erinnern kann, da hat es also auch geregnet wie in Strömen. Ich glaube, in Zukunft äh, melden wir einfach unsere Besuche dem Deutschen Wetterdienst, dann können die ihre Unwetterwarnungen dementsprechend auch schreiben. Ja, aber es scheint die Leute nicht zu stören. Wenn wir mal über den Parkplatz schauen, ist doch irgendwie relativ auffällig voll. Also die Leute scheinen sich vom Wetter nicht beeindrucken zu lassen und es scheint doch relativ voll zu sein. Ich gucke mir das jetzt mal an, ich bin gespannt. Ja, wie bei dem Wetter nicht anders zu erwarten, sind es natürlich die Indoor-Attraktionen, die die höchsten Wartezeiten haben. Unsere so beiden Spitzenreiter aktuell von Helsing's Factory. 50 bis 60 Minuten Wartezeit. Alles, was irgendwie Achterbahn fahren will, sammelt sich dort aktuell. Dann gibt es auf Platz 2 den Lost Temple, aktuell mit 30 Minuten ungefährer Wartezeit. Ja, es ist allerdings auch schon eine kleine Expedition, überhaupt in den Anstellgang von Lost Temple zu kommen. Der steht nämlich inzwischen komplett unter Wasser. Es ist definitiv nichts für das schicke Sommerkleid und die High Heels und auch nichts für Flipflops und kurze Hosen. Da muss man sich wirklich ein bisschen durchkämpfen und ein bisschen ja, Pfützenhopping machen, bis man dann im Trockenen ist. Das wird allerdings dann belohnt mit einer trockenen Fahrt. Generell ist es natürlich wieder mal lustig, in Freizeitparks die beiden Gruppen zu sehen die mit Regen unterschiedlich umgehen. Die eine Gruppe, die sich möglichst viele Sachen über den Kopf stapelt und dann in Richtung Auto rennt, möglichst laut fluchend. Und die andere Gruppe, die relativ stoisch einfach durch das Regenwetter durchzieht und durchläuft, versucht das Beste draus zu machen. Ihr könnt ja mal raten, in welche Gruppe ich gehöre. Ich werde mich nämlich jetzt weiter durch den Park ja, durchkämpfen und mal gucken, ob ich noch ein trockenes Plätzchen finde, um mich ein bisschen wieder zu erholen von dem Regenwetter. Es regnet nämlich wirklich, wirklich in Strömen. Während die Indoor-Attraktionen aus allen Nähten platzen, ist außen nicht mehr allzu viel los. Und das ist auch mal was Besonderes, in den Sommerferien bei Crazy Surfer keine Minute warten zu müssen. Das hatte ich bisher auch nur selten. Ähm, ja, ansonsten, das Team hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Die Attraktionen arbeiten flüssig. Es wird versucht, möglichst effektiv zu arbeiten. Time Riders wurde komplett benutzt, komplett ausgelastet. Und ich meine, das schlechte Wetter, man muss es ja auch mal positiv sehen, hat auch was Vorteilhaftes durch einen kleinen intrakulturellen Austausch mit Mitwartenden bei Van Helsing's Factory, weiß ich jetzt wenigstens auch, was verdammtes Scheißwetter auf Französisch und Holländisch heißt. Des nassen regnerischen Wetters fahren fast alle Attraktionen, unter anderem auch der Bandit und der MP Express. Ja, perfekter Tag eigentlich für alle Achterbahnfans, die nicht aus Zucker sind, ein bisschen Wasser ins Gesicht vertragen können. Da gibt es nämlich so gut wie keine Wartezeiten. Und ja, auch wenn es immer wieder anderslautende Gerüchte gibt, yep, das Hollywood Film Museum existiert natürlich immer noch. Während der Sommerferien hat der Moviepark Germany zwei Stunden länger für euch geöffnet, nämlich von 10 bis 20 Uhr. Man merkt allerdings auch heute wieder, ab 17, 18 Uhr gehen die Leute langsam heim. Den meisten reicht die übliche 8 Stunden Öffnungszeit von 10 bis 18 Uhr. Das ist aber eine super Möglichkeit, wenn es im Sommer voll ist in den Ferien, abends noch mal ein paar Fahrten nachzuholen, da die Wartezeit dann meistens sehr, sehr kurz wird. Grundsätzlich hat sich in den Sommerferien jetzt nicht mehr sehr viel verändert. Wir waren ja kurz vor der Hauptsaison, kurz vor den Sommerferien, nochmal im Park und hatten euch in einem Artikel auf unserer Webseite die Neuerungen und die kleinen Details äh, aufgelistet. Die Änderungen, den Link finden wir jetzt unten eingeblendet. Seitdem hat sich nicht sehr viel geändert. Der Park hatte sich super auf das Saisongeschäft vorbereitet. Und ja, man kann einfach nur sagen, ein rundum gelungener Tag. Das Team hat wunderbar gearbeitet. Ja, also ich hatte Spaß, trotz des äh, ja, ausbaufähigen Wetters. Und ich wünsche euch, falls ihr diese Sommerferien auch noch in den Moviepark schafft, auch viel Spaß, viel Freude und vielleicht sieht man sich. Ciao. ein bisschen als würde sich das wetter über einen lustig machen wollen jetzt eine halbe stunde vor parkschluss kommt natürlich die strahlende sonne raus äh.